Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Ich begrüße euch. Es ist Zeit für eine weitere Folge von Zack, Kartoffelschnack. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer weiteren Folge von Psst, Lesung. Jo, es ist der 31.12.2022 und äh, ich habe hier schon meinen Glückspilz gekriegt. Der mich glücklich ins Jahr 2023 befördern soll. Da drin befand sich ein Kiwi-Likör, den ich schon getrunken habe, denn für dieses Video musste ich mir tatsächlich Mut antrinken, sonst würde ich das nicht packen. Ähm, ja, naja, okay, gut. Ich meine, äh, das ist jetzt nicht so viel, dass man davon betrunken werden könnte. Äh, vor allem hat der auch nur 13%, wurde aber in Salzburg hergestellt. Er war übrigens grün, was nicht wirklich zu einem Pilz passt und, äh, naja, egal. Er war jedenfalls äh, durchaus bekömmlich. Ja, heute habe ich für euch ein Gedicht, das äh, der gute Eisenkessel am, Moment, 25.12. diesen Jahres geschrieben hat. Und da ich das Gedicht leider nicht auswendig kenne oder noch nicht auswendig kenne, was eigentlich Isa auch vorlesen wollte, die aber leider heute krank ist. Die hat eine Stimme, die man, äh, naja, ähm, und so. Äh, werden wir eben das Video jetzt ohne sie machen und ich mache es alleine und äh, werde das jetzt auch vorlesen, dieses Gedichtlein, so gut ich eben kann. Ich bin kein guter Vorleser, muss ich dazu sagen. So, dann wollen wir doch mal. Das Gedicht heißt jahrespunsch mit der familie das neue jahr ist noch nicht da darum denkt man nach wie es alte war mit jedem knall schreitet voran der sand im stundenglas oh mann unaufhaltbar rückt es näher genauso wie ein Langsam geher. der punsch der kocht am herde fein genauso sollte es doch sein die wanden kommen alle her und machen einem nur das leben schwer Sie wollen nur saufen meckern fressen, da ist der Tag für mich gegessen. Zum Schleiche ich mich heimlich raus, so ist diese Party für mich aus. Was danach kommt, ist mir ganz wurscht, denn ich trinke jetzt einen übern Durst. In einer Kneipe im Nirgendwo, doch da bin ich gar nicht froh. Die Preise sind hier viel zu teuer, das ist das neue Ungeheuer. Drum gehe ich lieber wieder heim um meiner Familie auf dem Leim. Denn sie warten schon auf mich, das ist ja wirklich widerlich. Doch hatte ich mich sehr geirrt, warum mir schnell der Kopf verschürt. Sie haben sich doch gut benommen und das macht mich sehr beklommen. Nicht immer ist es wie es scheint, darum feiern wir jetzt doch vereint. Und es wurde ein Riesenspaß, ja, genauso mögen wir das. Ja, dieses Gedicht hatte, wie gesagt, der Eisenkessel am 25.12.2022 in Wien geschrieben. Und äh, ja, wir geben es jetzt natürlich wieder, denn wir fanden es eigentlich recht schön und denken, das äh, wird euch Spaß machen, das zu hören. Was gibt es noch zu sagen? Wir werden äh, heute Abend Raclette essen. Und äh, ich hoffe, ihr habt das Knallen gerade nicht gehört, das war ziemlich laut. Zumindest für meine Ohren, das Mikrofon, das mitgeschnitten hat, weiß ich nicht. Also ich knallte hier schon lange. Gerade ist ähm, äh, 13.29 Uhr. Ja, die Uhr bei mir am Laptop spinnt leider rum, die ist gerade auf 0.17 Uhr. Ähm, ja, die muss ich, glaube ich, äh, mal mit dem Internet verbinden, damit das funktioniert. Ja, oh. Was gibt es noch zu sagen? Ich trage heute ein Kartoffel-T-Shirt, wie ihr sehen könnt, und meinen Glückszylinder fürs neue Jahr, wie es sich gehört. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Futtert nicht zu so viel. Und passt euch auf euch auf, auf. In diesem Sinne war es das von uns. Und äh, natürlich wie immer. Könnt ihr uns gerne bei ähm, Facebook, Instagram äh, abonnieren und uns äh, dort auch gerne äh, einen Daumen hoch geben. Ebenso bei YouTube natürlich. Bei YouTube wäre es auch schön, wenn ihr uns eine Rezession schreibt. Äh, Rezeption, Rezession? Jetzt habe ich schreiben, würdet. Was für ein Wort. Ich hasse es wirklich. Und äh, ja, bei Twitter sind wir natürlich auch zu finden. Und wenn ihr es nicht als Bild haben wollt oder Mitbild haben wollt, könnt ihr euch die meisten unserer Dinge, die keine Auspackvideos sind, auch als Podcast bei Apple, Spotify und Co anhören. Da sind wir mittlerweile auch vertreten. Und unsere Webseite wird auch langsam besser. Und hat mehr Inhalt. Und Anfang nächsten Jahres werde ich mich weiter um die Seite kümmern. Ja, in diesem Sinne. Feiert schön, rutscht schön rein und wir sprechen, hören, reden uns dann tatsächlich im Jahr 2023 das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Schöne Grüße von Isa und mir vom Zack Kartoffelschnack und Tschüss.